40 Tage Reich Gottes. Tage, Heute Tag Nummer 7. Äh, ähm, und das Thema heißt Binden und Lösen auf der Erde. And the, the message today is and on earth. Wir wollen zusammen lesen die Bibelstelle, die Jesus uns gesagt hat. Äh, es ist Matthäus 16, Vers 19. Jesus sagt... Ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben. Und was immer du auf der Erde binden wirst, wird gebunden sein im Himmel. Und was immer du auf der Erde lösen wirst, ist im Himmel gelöst. Diese Bibelstelle ist ziemlich tief. Diese Bibelstelle ist tief. Und hat einen großen Einfluss auf unser Leben. Und eine ziemlich große Autorität, die wir bekommen haben. Jesus sagt, da gibt es einen Schlüssel des Reiches Gottes. Und viele Schlüssel im Reich Gottes. Und Jesus sagt, ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben. Und er sagt, dass er dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben wir als, als Reich Gottes Bürger. Wir als, als äh, Wiedergeborene des neuen Bundes. Wir, Born Again People of the New Covenant, wir haben Schlüssel des Reiches Gottes bekommen. Und mit diesen Schlüssel kann man bestimmte Dinge aufmachen. And with these keys we can open Und dann erklärt Jesus, was es bedeutet. Was What that means. Was immer du binden wirst auf dieser Erde, ist whatever, uh, whatever thou shalt bind on earth, is gebunden im Himmel. Shall be bound in Was immer du auf der Erde lösen wirst, Ist is genauso gelöst im, im, im Himmel? Das yes. ist besonders. That's a real wow. Was bedeutet dieses Binden? What does this binding mean? Was können wir binden in unserem Leben? What can we bind in our lives? Was können wir binden auf dieser Erde? What can we bind on this earth? Zum Beispiel. For example. Manche Menschen sind gebunden an dämonische Mächte. Some people are bound to demonic forces. Sie erleben dämonische Belastungen. They experience demonic uh, depression. Manche Leute haben Angstzustände, Panikattacken. Some people have uh, Just great fear and panic. oder oder Dämonen kommen mitten in der Nacht in ihr Zimmer hinein the in the of the night. Ich, kenne, ich kenne Menschen die werden in der Nacht aufgeweckt und und in der Gegend rumgeschmissen in their beds. Die, die Ebenen der, der dämonischen Belastung haben, äh, sind, sind unendlich and there are many levels of demonic uh, oppression or possession es gibt ein bisschen beeinflusst. There is a, a little bit of influence. Und richtig heftig beeinflusst. But there is also people that are that are terribly und es gibt, influenced. Und es gibt Leute in der Bibel, wo zum Beispiel gesagt wird, schrecklich besessen. And there are people, they they are described in the Bible as terribly uh, possessed. Und und sie werden schrecklich gequält. And they will be, they are terri, they are terribly tortured. Und hier gibt Jesus uns Jesus uns der Gemeinde to us, to sagt, ich, ich gebe dir die Schlüssel des Reiches dahinter. und was immer du lösen wirst And whatever you loosen, ist gelöst im Himmel is in heaven. was immer du bindest, ist gebunden im Himmel And whatever you bind, is mm. bound in heaven. wir haben den Schlüssel über dämonische Mächte in unserer Hand verstehe, dass im Reich Gottes gibt es keine Besessenheit in dem Königreich Gottes gibt es keine psychische Krankheit mehr. There are no psychological diseases. Und, und Jesus gibt uns hier einen Schlüssel in die Hand. And Jesus is giving us a key in our hands. Und sagt, du kannst die Mächte der Finsternis binden. You can bind those of Was kann man noch binden? Dieser Schlüssel des Bindens hat ein, ist wie eine Waffe in der Evangelisation. And this this key to bind Is like a in, in our Stell dir mal vor, du gehst irgendwohin und evangelisierst. Can, can imagine you go somewhere and you you you start evangelizing. Und du beginnst in der Fürbitte mit dem Schlüssel. And you start in in intercession with that key. Und sagst, ich löe ich, ich löse jetzt hier diese Ebene, dass dass das Wort Gottes aufgenommen wird. And you say I am now opening this whole level here, all this atmosphere so that they will receive the word of God. Und plötzlich ist der Himmel offen. Mm -hmm. Und das was du löst auf dieser Erde and what you on Earth, ist gelöst im Himmel. Is in heaven. Das was du bindest an Mächten auf dieser Erde Earth, ist gebunden im Himmel. Also Wir haben Macht und Schlüssel bekommen. We have power and We have received powers and keys über Satanismus und Zauberei. over, satanic, uh, uh, over the satanic works and over witchcraft. Wir haben, wir haben äh, Autorität bekommen über Abhängigkeiten. We have received authority over, uh, dependency. Was bedeutet dieses Lösen? What does this loosening uh, mean? Manche sind so gebunden in ihren, in ihren ähm, Umständen. Some people are so bound in their circumstances. Manche sitzen in Drogen drin. Some sit in, drugs. in in in Gebundenheiten von Abhängigkeiten. In, uh, yeah, in, depend, uh, in a unhealthy dependency. Ja, genau. Und Jesus sagt hier, ich will, dass du frei bist. And Jesus says, I want you to be free. Er sagt, die, die, okay. äh, die Salbung Gottes ist auf meinem Leben. Er damit ich Gefangene Freiheit ausrufen kann. So Und dass sie frei sein sollen und ohne Abhängigkeit. Sind. And that they can be free Ein Beispiel sehen wir in der Bibel. We see one, one in the Bible. Da ist diese Frau mit diesem Blutfluss. Sie war zwölf Jahre gebunden. Zwölf Jahre war sie krank. Zwölf Jahre wusste sie nicht, wie, wie können wir das lösen? And Sie berührt Jesus. Sie wird frei. Und erlebt eine neue Art von Leben. Auf der Erde frei, im Himmel frei. Und dann sagt Jesus am Ende. And then Jesus says at the end, Dein Glaube hat dich geheilt, sei frei von deiner Krankheit. Be free from your disease. Er hat den Schlüssel des Reiches benutzt. He used the key of the of God. Und er hat sie gelöst And von Krankheit. From Und dahinter steckt ganz viele andere Lösungen. Und behind that there are even more other deliverances. Ja, neue Identität wird freigesetzt. Yes, you receive a new identity. Ne neue Qualität des Lebens wird freigesetzt. A new quality of life is being ja, released. Ja, und, und das wünsche ich dir von ganzem Herzen. And I wish that to you for, from all my heart. Jesus sagt, Jesus sagt, ich habe dir die Schlüssel des Reiches der Himmel gegeben. I Was immer du lösen and, wirst du auf dieser Erde, and you here on Earth, ist gelöst im Himmel. Is in heaven. Was immer du bindest auf dieser Erde, you bind here on Earth, ist gebunden im Himmel. Is bound in heaven. Ich Möchte ich ermutigen da encourage you. Dass, du, dass du, das ernst nimmst, was das Wort sagt. Eine Sache möchte ich noch vorlesen. Uh, one thing I still want to read to you. Die Liste von Satans hinterlistigen Plänen können fast endlos weitergeführt werden. The list of the very wicked plans of Satan uh, is almost endless. Wir stellen fest, dass wir alle diese Lügen Satans mit dem Wort Gottes konfrontieren können. And we realize that almost all these lies, uh, no, not almost, that all these lies of mm. Satan can be confronted with the word of God die Wahrheit äh, die Waffe der Wahrheit benutzen. With a of truth. Das Lösen hängt auch davon ab, ob diese Person ihre Fehler oder ihre gebundenheit erkennt und bekennt. Uh, loosening, I mean the, the anointing of you, loosening depends on especially of that person recognizes her being bound mm. and uh, and also um, confesses it. Ja, yeah, sehr wichtig ebenso braucht es ihre Bereitschaft, sich selbst davon loszusagen person und danach wirkt die autorität des lösens auf eine sehr effektive weise in unserer gemeinde haben wir einen mann der war gebunden an drogen und er war so schwer gebunden, dass er, dass zwölf er Jahre Drogenabhängig war. Aber dann kam Jesus in sein Leben. Then Jesus, came into his life. Jesus hat ihn freigesetzt. Jesus has set him free. Und, ähm, und heute tut er ganz viele Menschen aus der Drogenszene auch ins Reich Gottes bringen. Is from und er hat mich gelehrt über die vier Schritte des Freiwerdens. And Und of of er möchte dir And I want to give you those four steps. Und er sagt, du musst erkennen, wo du bist. Dann bekennen, was du getan Then hast. You it where you dann lassen. Then let go. Und hassen. And hate it. Erkenne, was, wo du bist. Where Erkenne, you are. dass eine Abhängigkeit da ist. That you are in a false und dann bekenne, dass Jesus dich freisetzt. Bekenne die Sünde und, und, und, und lass die Anrechte gehen von dem Teufel. Dann lasse die Sünde. Then leave, let go of the sin. Äh, hör auf damit. Stop it. Mit einem neuen Gedankengut. Neue, Gewohnheiten. With new und der vierte Schritt können wir nur durch den Heiligen Geist. Das, und Das bringt den Durchbruch in der Freiheit. Das Hassen. It's hate, sin. Hasse das Böse. Ha hate the bad Hasse things. den Teufel. Hate the bad <lacht> es geht nur, wenn wir Jesus lieben. Only when we love Jesus, it works. Und Menschen werden freigesetzt. And then will -free. Wenn sie erkennen. When they wenn sie bekennen. When they confess, wenn sie lassen. When they let go und wenn sie das Böse hassen. And when they hate the evil. Ja, und ich wünsche dir von Herzen. And I wish you from the heart. Benutze die Schlüssel des Reiches der Himmel. Use those keys. To the kingdom of heaven. Und was immer gelöst ist auf dieser Erde, ist gelöst im Himmel. Was immer du bindest auf dieser Erde, whatever you bind on ist gebunden im Himmel, is bound in, heaven. in deiner Familie in deiner Nachbarschaft, in der ganzen Verwandtschaft sind viele Menschen gebunden. Und sie brauchen deinen Glauben. Sie brauchen deinen, deinen Schritt des Glaubens, dass du den Schlüssel nimmst in der Fürbitte und sie freisetzt. Und Jesus sagt, was immer du auf der Erde löst, ist gelöst im Himmel. Ich wünsche dir von ganzem herzen I wish you with all my heart. dass du eine neue gewohnheit bekommst new, yeah, you, uh, you weil du weißt ich bin reich gottesbürger because you know that you are a of God's was immer ich löse auf dieser erde What ist gelöst im Himmel. <lacht> und wenn du eines Tages im Himmel bist, one day you are in heaven, da kommen Tausende mit, die alle gelöst wurden. There with you, that you du und dein ganzes Haus you sollen dem Herrn dienen. Shall serve the Bitte Lord. benutzt deine Schlüssel. Please use your keys. Der König der Könige hat es dir in die Hände gegeben. The King of Kings has given it into und auf dieser Erde sind so viele Menschen gebunden. Earth, so many people are bound. Sie brauchen deinen deinen Glauben. See, they need your Sie brauchen deine deine Schritte des Glaubens. Die, they need your, your steps of faith. Halleluja. Halleluja. Und Vergessen niemals. Und never forget. <lacht> Du bist höchst begünstigt. <lacht> tief geliebt. Very Mächtig gesegnet. And powerfully blessed. Amen. Amen.